Hallo, wie geht's euch? Ich habe euch heute ein kleines Gerät, es geht wieder um Solar, mitgebracht und habe schon teilweise aufgeschraubt. Es geht um einen crit -Tie inverter mit Limiter. Was ist das? Das ist ein Gerät, man speist quasi den Solarstrom direkt ins Hausnetz ein. Dabei gibt es in Deutschland bestimmte Richtlinien zu beachten. Man muss aufpassen, dass eben der Strom nicht ungenehmigt eingespeist wird, um den Strom einzuspeisen, blödsinnigerweise verdient man quasi nichts dabei. Das sind Centbeträge, wenige Cent. Man bekommt einen teureren Strom berechnet. Und ähm, ja, der große Nachteil, riesen Bürokratieaufwand, weil man muss dazu, auch wenn es nur ein paar Cent sind, ein Gewerbe anmelden. Deswegen gibt es einen Limiter in diesem Gerät. Das heißt, an die Hauptleitung, an die Hauptleitung, ich zeig den auch mal gleich, so, hier ist ein Sensor, an die Hauptleitung wird der angeschlossen, man kann den öffnen, hier ist die Stromhauptleitung zum Zähler hin und das Gerät, das misst sehr sehr genau und reagiert extrem schnell. Sobald nämlich mehr Solarstrom produziert wird, dann würde der Strom ja in den Hauptzähler reinfließen, ins öffentliche Netz und das ist nicht erlaubt. In Holland und in anderen europäischen Ländern haben wir andere Regelungen, aber in Deutschland ist es nicht erlaubt, deswegen ist hier dieser Sensor der angeschlossen wird. Das zeige ich euch später in einem weiteren Video. Der Sensor regelt dann sofort den Strom ab. Der kann dann von dem Inverter direkt zum Beispiel eine Batterie laden. Das ist je nach Konfiguration. Die genaue Konfiguration kommt dann. Also Was wir gemacht haben, da gibt es auch noch mal ein extra Video. Wir haben ähm, aus Holland äh, unsere Solarpanel äh, erstmal eins äh, vom Boot geholt. Das sind 240 äh, Watt Panel, ähm, Riesengroß. Ähm, auf dieses Video dürft ihr euch freuen, weil das war eine einzige Schlepperei. Wir fahren ja immer solche Sachen mit ihm zu. So, und jetzt geht's zum Gerät. Ich habe hier die Schrauben schon mal aufgemacht. So. Da ist das Gerät. Ein sehr massives Metallgehäuse. Äh, die Schrauben sind hier. Sind vier Schrauben. Die habe ich schon mal aufgemacht. Wir haben hier ein Display mit dem Displayschutz. So, dann, sobald die Schrauben ab sind, kann ich den Deckel abheben. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Display hat ja einen Anschluss. Das Gerät in Funktion und so weiter, das werde ich noch mal extra vorstellen. Auch ein paar Tricks dabei, ich habe mir hier eine kleine Sonderanfertigung machen lassen. So, jetzt habe ich erstmal abgezogen. So, und jetzt geht es hier, da habe ich nämlich so. Immer. so jetzt haben wir das so. wir haben hier die technischen angaben das gerät kommt von Sun ist ein chinese allerdings teilweise der besseren art deswegen habe ich mich für den entschieden der bringt insgesamt maximal 950 volt so also er den gleichstrom äh, von äh, Gleichstrom wandelt er auf die 230 Volt in unser Stromnetz um. Und wir haben, äh, er wird betrieben mit 45 bis 90 Volt, nur dann ist er in Funktion. Das heißt, man benötigt mehrere Solarpanels äh, oder auch die entsprechenden Batterien. Der Riesenvorteil ist, das Stromnetz weg, und zwar komplett, also keine Inselanlage, ist das Stromnetz weg, dann äh, funktioniert auch dieser Inverter nicht. Ja. Na, gehen wir mal aufs Gerät selbst wir haben zwei Lüfter und hier an dem Stromkabel geht es raus und direkt in die Steckdose oder äh, das werde ich euch später zeigen in die Steckdose ist in Deutschland schlecht äh, in, könnte man machen man kann da auch die Limiterfunktion kann man ausschalten und es ist also, man fertigt hier ein anderes Kabel an und geht direkt an den Sicherungskasten. Dazu braucht ihr normalerweise einen Elektriker und der das Ganze dann auch entsprechend abnimmt. Zumindest wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt oder was ihr so tut oder macht, dann ist es besser letztendlich wenn man sich da ein Profi zurate holt. So, am anderen Ende habe ich einmal die Möglichkeit, das Kabel für den internen Limiter, das ähm, wäre hier anzuschließen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, wenn das Kabel zu lange wird, dann wird die Messung ungenau. Man kann also auch noch ein externes Gerät anschließen. So, dann haben wir ein vom Solarpanel kommen wir hierher. Da wird Blitzschutz und Sicherung werden vorgeschaltet. Und was ich mir habe hier Sonderanfertigen lassen ist eine RS485 Schnittstelle, damit ich einen Solarmonitor beschreiben kann. Das Ganze wird für ein Raspberry Pi entsprechend programmiert. Und da dürft ihr euch auch auf zukünftige Videos wollen, äh, weil das kann man wunderbar nachbauen das ganze wird mit einem das ist im prinzip äh, man kann hier das ist äh, 32 2020 20 verbaut äh, zu dem chip gibt es da auch die entsprechende dokumentation alles im Block. Zum Download, wir haben hier unten äh, 10 Mikrofahrrad, Kondensatoren, Widerstände und no ja, hier haben wir dann als erstes, als nächstes sehen wir hier und dann. Ja, ich hoffe, nein, das geht nicht. Ähm, sinnigerweise haben die Chinesen das mit einer Art klebrigen Masse äh, zum Schluss abgesichert. Und ich muss mich da mal nochmal kundig machen äh, um die einzelnen Bauteile. Ähm, die sind hier sehr... Mh, Mal gucken, ob ich das ein bisschen besser hinweg So, ah, jawoll. Ja, ich gucke mal, ob ich da einen Schaltplan irgendwie äh, bekomme. Ähm, wir haben hier entsprechende größere Kondensatoren und das Netzteil, MOSFETs, also üblicher Aufbau eines Inverters, so im Großen und Ganzen. Äh, die Lösung hier mit dem Kühlblech finde ich eigentlich auch recht sinnig gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir da die Schaltung für euch dann in einem weiteren Video noch vorstellen. So, was mache ich dann am besten schriftlich im block ja da finden ein paar bauteile muss man einfach mal gucken ja die lüfter kann ich noch gar nichts zu sagen zur qualität was ein bisschen lapprig kam wahrscheinlich werde ich äh, das äh, den netzanschluss austauschen äh, der ist ein bisschen lapprig äh, selbst neu da hat man also irgendwo vielleicht gespart oder hat das auch ein amerikanisches System äh, mit einem anderen Netzstecker äh, und nimmt einfach den deutschen LED Stecker dann dazu. So. Mhm. Ja, das sind etwas kleiner als beim EPF. Hier, das ist alles so verklebt, äh, ist also eine klebrige ähm, ja, Silikonmasse ähm, zum Schutz, weil ich habe das schon bei mehreren Videos gesehen, äh, dass die entsprechend vibrieren, auch teilweise ähm, diese Kondensatoren, die muss man nach ein paar Jahren immer mal auswechseln oder überprüfen äh, und dann hält so ein Teil äh, ziemlich lange. Und das kostet alles dann nicht die Welt, äh, wenn man sich die dann selbst zusammen äh, baut. Das sind also 10, 20 Euro und damit halten die Geräte halt wirklich länger. Ja, insgesamt ein ganz guter Aufbau. An einigen Stellen wurde gespart. Ähm, das heißt ich muss einfach mir das nochmal genau angucken, wollte aber den ersten Einblick euch da mal zeigen, außerdem fragt im powerball Forum hat mich jemand gleich gefragt. Das interessante ist nämlich wirklich, dass ich mir gleich diese Schnittstelle und leider in Chinesisch die Schnittstellenbeschreibung des das Protokoll äh, habe mit äh, besorgt, das ist normalerweise zumindest bislang kein Standard gewesen. Äh, die Chinesen bieten allerdings für die Zukunft eine Cloud an. Allerdings will ich meine Daten nicht unbedingt in der chinesischen Cloud haben, sondern äh, auch wenn kein Internet da ist, äh, möchte ich die einfach eher zu Hause haben. Naja. Äh, soweit zum ersten Eindruck. Ich hoffe euch hat das Video etwas gebracht. Dann dürft ihr natürlich wieder den Daumen nach oben nehmen und unten kräftig kommentieren. Ähm, auf dem Blog, das findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung werde ich dann die entsprechenden notwendigen Links und die Papiere, die ich jetzt schon habe, entsprechend euch mitteilen. So, dann nochmal...